Hi und willkommen. Mein Name ist Bro Nero LP. Und ich bin Metal Mario Broster. Wir werden uns einzeugen zu Bro Force. Yeah! Mal haben wir ein Geheimhaus geschafft und auch noch Level 10. Ja. Jetzt sind wir bei Level 11. Level L. Boah, bedrohungsmetall. Wir sind in Valverde. Wir müssen die Region mit unserer Feuerkraft stabilisieren. Go, go, go. Yeah. Ähm, ja, stabilisieren. Zwinker, zwinker. Ja. Yeah. Mach mal alles, platiert Okay. okay zwei mechanische Dudes. Äh. werden wahrscheinlich wieder einfach. Ja. Der Boss wird gnadelos. Genau. Es war, war nicht so, so schlimm wie der 19. Oh. Was zum... zwei ja der Satan. Der Oh, die können wir rekrutieren. Ja, steht auf, Ihr kämpft jetzt für Amerika. Ja. Oder stirbt einfach. Okay. Jetzt war's schon. Das war ja einfach. Ja, habe ich doch gesagt wird macht umso schwieriger, wahrscheinlich. Ja. Go go go. go, go, go. Okay, die Gegner sind schon tot. Ich gerade... Oh nein. Guck mal, die Gegner sind alle schon tot. Was soll das denn jetzt? Oh, oh. Irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Hier ist ja nichts. Oh. Mach's nur noch einfacher. Irgendwas ist hier faul. Ach, what. Ich kann doch nicht mit dem Finger drauf zeigen. Hm. Hm. Yeah! Was? Level abgeschlossen. Oh. Also <lacht> das ist ein Level. <lacht> Mein Gott, lebende. Geht auf und kämpft für Amerika. Was mal das machen. Oh nein. Also, sind das Aliens? Also nicht? Aber Der Morn Aliens ist doch egal. Wir machen es platt. Genau, wir töten es einfach. Ja, ich glaube, es sind Aliens. Oh, ich bin tot. Wie ist denn das passiert? Wie ist denn passiert? Ja, wollte schon sagen, da ist schon ein Ziel. Ich habe ihn einfach runtergeworfen. Ja. Hm. schießen ich prüge mich durch die massen niemand kann, kann so schnell mit dem schwer schwimmen wie ich auch also, der typ der aus also, der typ der dynamit an sich angeheffnet hat ja diese verdammten the hoch ist Ah, die gehen auch von sehr lange aus. Sehr gut. Oh Gott, die halten ein bisschen mehr aus. Ja, die Aliens halten ein bisschen mehr aus. Aber ja, es sind tatsächlich Aliens, weil die äh, grün äh, grün schleim absondern. Ja. Oh. Noch mehr Aliens. Also von Yeah, I already see. It. Yeah. Uh oh. Du kommst mit uns. Und du kommst mit uns. Und du kommst mit uns. Und ihr kommen alle mit uns. Ah, ich bin. dran. Oh. Wer werde euch in, einem, in einer in Flut aus Messern äh, ernichten? Alright. Ich bin uns nicht getötet. Nee. Ich boxe einfach weg. Oh Gott. Das mega. Oh Gott. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet Ich war so unaufhaltsam. Was soll ich denn sagen? Hm. Oh mein Gott, du bist sich Mega! Nein! Nein! Nein, ich hab doch Kreis gemacht, Mann! <lacht> <lacht> mhm. Uh, uh, uh. Wir kommen vorhin in den Cutscenes dazwischen, ne? Nochmal eine Abkürzung. I'm big <laughs> <laughs> no. <laughs> no, no. Come with me if you want to leave Nein, der hat mich erreicht. Das gibt's Oder oh, ist der Teufel? Oh nein. Also, er erinnert sich nicht mehr an uns. Nein. Oh. Ja. <lacht> yeah. oh, okay. Okay, wir müssen die Welt von Aliens befreien. Nur so ja. nebenbei. Ich glaube, da kommt jetzt das Postlevel. time bro Alter come my side on who longs on Ist oh, diese Stelle, wunderbar. Halt mal Zeit an. War eine gute Idee gewesen. Oh, die schlüpfen aus den Eiern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. was ja. Yeah. ja jetzt kommen wir nach hause gehen warum hat dieses gebiet mehr level weiß nicht vielleicht will ich das finale weiß ich nicht ich habt keine ahnung alle darunter. Oh, sehr gut. Bro, aus, Bravo. Oh. Ja, was meinst ich was sie sagen soll ja. Hey, hey, alles Easy-Mädels, hier kommt doch alle dran, ne? Ja. Die Sirene einfach zerstört, ey. Ich nicht einfach da, alles. Dafür bin ich da. Bin da, um zu töten. Und da haben wir Boss. Das Bruh. Bruh. Okay, es geht also doch gegen Aliens. Na. Ah. Ich war nur noch Haut und Knochen Nein. oder nur Knochen. Ich hab die Schwarzen! Oh nein, ich bin um. Das kann nicht alles gewesen sein. Wir können durch die Tür okay. schießen. <lacht> da war die offen? Ich glaub, die war offen. Oh Mann. Na gut, okay. Um Jetzt müssen wir den Post besiegen und dann den Teufel. Oh, ich bin vorhin in den reingesprungen. Oh, kannst du den einfach ignorieren? <lacht> ja, das ist eure, die tut weh. Ja. Ist ganz schön ätzend. Ahaha. Ach so. Kann einfach von dir abschießen? Oh Lord, geht sogar. Nein. Oh. Vielleicht nicht. Was oh, da, Aus dem Weg, aus dem Weg. Aus hier. Aus hier. We did it! Die Musik ist auch anders. Also, das ist das elfte Gebiet gewesen. aber wir hm. es geschafft? Hey. solchen Soll <lacht> Okay, jetzt haben wir ja. keinen Terroristen mehr, jetzt haben wir Aliens. Oh. Cheddar. <lacht> Cheddar. Mm, lecker. Allen Ripbro, Stephen Greet, der Außerirdische, auf einer Mission zur Säuberung Ach, das Replay ja von alien ja. bin schon gefragt, wer das ist. Hm. Also jetzt haben wir ähm, halt Aliens. Oh. Passiert halt. Oh, ja. Ne? Also erst kämpfen wir gegen Terroristen und jetzt gegen Aliens. So eigentlich klar, ne? Erstmal. Erstmal befreien wir so. die Welt vor allem, die nicht mit uns äh, Amer Amerikaner sein wollen. Ja. Jetzt befreien wir die Welt von Außerirdischen. Oh. Nein. Ah. Da kommt der hier? Oh yeah. Oh yeah. Ähm ja. Äh, ja. Da sind da sind ein paar vier. Hm. Aber wir starten von hier aus. Oh Gott. Failed. Failed. Okay. glaube ich, glaub, ich mal, was hier. hier kommt hier raus aus den Dingern glaube ich. Yeah. Uh. Vorsicht, vorsicht. Feuer ist ganz schön effektiv. Gott. Nein! Was? Nein! Gott! Mach da auf! Ah! ah. Wo kommt die denn her? Da wir müssen ein bisschen mehr durchstören. war's für mich. Pass auf hinterher. Was müssen wir hier machen? Den hm. Trainerleben einfach. Ja, ja. Oh. No so wie? Nein! Player dead. <lacht> <lacht> er du weh? Ja. Warum sind A jetzt eigentlich immer so Aggro? So Was haben wir ihnen getan? Was haben wir ihnen denn noch nicht getan? Oh, mach du mal das ding da auf. Ich mach die ja fertig. Das ist ein Teamarbeit hier. Okay, und weiter geht's. Na, oh, ich bin vorhin in den Rheingrad. okay. Schlag! Steinchen! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ich oh glaube. Ja. Ich weiß nicht, ob du ihn hast. Ich glaube du hast ihn. Hallo nee. Ah nein! Oh vorsichtig! Ja, da kommt man oder was? Mach mal auf, na ge. Da besser zu ihr. Ja. Oh ja. <lacht> Charakter ist einfach ohne den Aufschlag weggeflogen. <lacht> Pheromones. Oh, nice. Oh, ja. Oh. Ja, 23 Minuten. Ich glaube, eine schaffen wir noch, vielleicht Ja dann. Ja, gehen wir zu zwölf. Ja, ich ist. Dann wird Ultraviolet. Das Geheimnis von Afrika berichtet von Sichtungen. Illegale ausländische Einwanderer. Bringt in Demokratur. <lacht> okay. Ah ja. Illegale ausländische in Afrika. Ja. Warum denn auch nichts, ne? <lacht> Two, one, go! Um. Ein Moment, Bro. Ein Moment. Was äh. um, uh, geht. geht? High five. High five. Würde wir auch ein bisschen strategischer nutzen, glaube ich. Wow, ich wir werden gerade mal ne. Ja. Oh nein, ich schon so ja da hoch, da gibt's da nicht. Jungs, Oh Gott. Nein. Boah. Cool. Oh, Was? das war's. mal jetzt nach unten. Okay. Bitte, da wird Ich nicht. Die schnappe ich mir alle. Oh, ich kann nicht an Bin ich nicht tot. Was? <lacht> <lacht> mich genau zum Snip so Romax wow boah der Flammenwerfer und ein Bumerang oh den kann ich öfter einsetzen und da bin ich weg <lacht> oh mein Bumerang ist noch da Oh, perfekt. Oh, wow. das, das war vielleicht meine Schuld. Out. <lacht> schon Karma. Ja, das war sowas von deine Schuld. Uh. Will lieber dadurch sind keine Stacheln. Ja, nein, nein, nein. nein. <lacht> äh, kommt man da überhaupt schnell genug durch? Ja. Nein. <lacht> Aber nicht dadurch. Jauf mal. wo muss ich lang? Ich Rauch. mal da, rein. Oh, da wird die lenken Lenken ab. ab? Oh, die werden auch davon aufgeschießt. Sehr ja, gut. Äh, warum wollte ich nicht... aber oh, du kannst einfach dadurch, geil. Ah. Oh, Checkpoint. Ah. Ja. Ich muss das tun. Ich glaube, da wollen wir das Ende. Du oh. weißt, ich kann nicht widerstehen! Wer ah. könnte da widerstehen? stehen. Ich jedenfalls nicht. Oh Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. mich oh, hey. oh. einfach gesurft mit dem ding ja und aber nicht ich gehe mal hier oben lang da unten ist mir ein bisschen zu gefährlich wir sind da ja okay ich bin gerade mega konzentriert Ich bei meinen eigenen Weg hier. Ja, genau. Ich, ich gehe mal weiter hier lang. Na oh, guck mal, das ist schon ein Ende. <lacht> <lacht> <lacht> Tschüss war entspannt so muss man machen das war doch schön entspannt ja sehr cool oh, ist noch eine level wollte ja wohl schon sagen Natürlich kann wir schnell genug noch. Was? What? What? Oh, danke. Oh oh. Wir kommen ja eine Menge Leben, ich wollte schon sagen. Schon wieder? Lau! Lau! Lau! Ah, das war entspannt. Konan ja. <lacht> der Barbar, bekannt dafür, yeah. gegen Aliens zu kämpfen. Genau. Ah. Haben wir es jetzt geschafft oder kommt noch ein Level? Noch ein Level. Ein Stein. Einer dieser Steine. Der wird kein leichter sein. Ja. Ist steinig und schwer. Ja. Oh. Oh. oder Oh, oh war so Die Steine auf. Die können einen ja. töten. Ja, musst du mir nicht sagen. Und passt auch auf die Stacheln auf. Die können auch einen töten. Lass mal einen Luftschlag ein von ihr <lacht> bestimmt an, ne? Ja, Zeit. Ich habe eine Granate gegen die birne geworfen. Oh, ich komme da nicht durch. glitched okay 好的啊 <laughs> uh, uh, uh, uh. Da sollst du nicht sein. <lacht> <lacht> äh. Hätte ja klappen können. Oh, hat ja einen Klopp. du noch einen Freund mit da? Ja. Äh, oh, hallo. Oh, hallo. Na, warst du noch da? <lacht> ja. <lacht> Warum war ich noch da? Noch ein Level? Wie viele kommen denn da doch? Ah. Mal gut sein. Au, mir ist Kiste auf den Kopf geworfen. Warte, ich brauch mal Bumerang. Ich brauche meinen Bunga. Danke. Ah. Äh. Der Teil hat sich in mein Gesicht festgebissen äh. Und wenn mal neue raus aus dem Weg. Ja, super. Ähm, ja, so man kann seinen Kopf nicht unterpacken, ne? ja, gut. Sehr gut. Yeah. Oh oh, das sieht mir nach Boss aus. Okay, der hat einen schlechten Atem. Ab sie, Sir, Sie müssen ganz dringend Zähne putzen! Nein, haben wir einen Checkpoint. Oh. Nein. Ja, Säure ist sehr effektiv gegen Metall. <lacht> mhm. Mhm. Hey, ich bin Agent J. Hast du genau. Crawler. Au! Warum Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! der Au! Ich komme nicht voran. Yeah. Nein. Nein. Ich dachte, wir hätten ihn. Ich dachte auch, dass wir ihn hätten. Nein, ich will nicht jemand sein hast du auch nicht das ist schon besser mr t das a team das a team regelt da, da, da, da, da, da. nein, nein. Oh, Alter, sogar da hinter Lager getroffen, ey. Ich glaube, wurde wurde vom Stein zerquetscht. Aber ja, wir können uns eigentlich da durchquetschen. Ich habe die Granate da durchgeschossen, ey. Oh Gott! Voll vom Stein zerquetscht, ey. Oh nee. Papa, mal ja drunter war mal ja gar keinen schaden nee. drei leute <lacht> alle so <sind> tot <lacht> sie sind alle tot hm. Aber da macht keinen schaden bei dem doch Wir geben schaden zu Aber bei mir nicht Oh, eine oh, was soll ich denn mit der? Die kann ich gar nicht treffen. Hast du das gesehen? Ein Stein. Ja. Ein kleiner Stein. Ah, ja, der ist gut. The blood. Oh äh. Ja, wie heißt Kill die? Bill. Genau. Hey, bist du Bill, ja. Hey. Ah! that was easy. Ich hab Bill getötet. Nein! Komm schon, Mann! So weit, ey. Bei mir ist. Bei mir ist der Stein gerade voll auf dich draufgefallen. Haben wir zwei. Äh. Moment mal, Ich hab ne Idee. Guck mal. Was ich hier mache. <lacht> ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn einfach kaputt geboxt. Oh das hat Herz. Oh, das hat Herz kaputt. Ich komme da nicht rein. Oh mein Gott! Du bist bei mir voll am umglitschen, ja. Das war. das konnte ich auch gerade von dir behaupten. Aber hey, wir haben es geschafft! Bei mir hat er irgendeine noch bei mir hat er noch irgendwie so ein drittel hp gehabt also bei mir war was so ich habe äh, ich habe die ganze zeit äh, ins maul geboxt und dadurch ist er kaputt gegangen okay. Okay. <lacht> wir ähm, geschafft ja da unten wir müssen da unten ja wir haben mal ja 44 minuten <lacht> ja wir können ja schon mal in richtung der ah, wir haben spontan entschieden nächstes mal weiter zu machen ne? no. Gut. Okay. dann sage ich Ciao und bis zur nächsten Folge. Ja, ciao.